Ich danke Ihnen, Frau Heberle-Koller. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission des Rates. Ja, Herr Müller, Damian. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, ich bin grundsätzlich kritisch, wenn es um Finanzierung von Schweizer Auftritten im Ausland geht, deren Wirkung schwer absehbar ist. Bezüglich der Weltausstellung in Dubai bin ich jedoch der Überzeugung, dass dem finanziellen Aufwand einen konkreten Nutzen gegenübersteht. Die Schweiz belegt im Global Competitiveness Index des World Economic Forums aktuell und dies zum achten Mal in Folge. Den ersten Platz. Die Weltausstellung in Dubai ermöglicht es unserem Land, unter anderem diese Spitzenleistung zu vermarkten und das Thema der Expo Connecting Minds Creating the Future bietet der Schweiz dazu eine ideale Gelegenheit. Der Bundesrat hat dies anerkannt und die Ausrichtung des Schweizer Auftrittes in die Bereiche Bildung, Forschung, Innovation und Wirtschaft gelegt. Und für mich ist es nur folgerichtig, wenn unsere Landeskommunikation die Weltausstellung in Dubai nutzt, um die Stärken unseres Landes auszuspielen und die Schweiz jenseits der gängigen Klischees, also als innovatives Land erster Güte, präsentiert besonders in aufstrebenden Märkten. Die Weltausstellung in Dubai bietet genau zu, dazu die Chance. Und in diesem Sinne stimme ich mit einem guten Gefühl dem Verpflichtungskredit zu, denn ich bin überzeugt, die darin vorgesehenen 12,75 Millionen Franken sind gut investiertes Geld. Sie helfen, die Stellung unserer Wirtschaft in einem harten Wettbewerb der Besten zu stärken und sind somit ein Beitrag zum Wohlstand von morgen. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Dass